Willkommen, mein Name ist Andy die und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Mario Luigi Superstar Saga. Ja, wir sind oben im Übergabezimmer. Wir wollten Krankfriede das falsche imitat hat, hat geben, aber der hat unseren Plan durchschaut. Wie kann das wagen? wagen. Hm. Und dann, äh, dann hat Mario äh, Peach Kleider äh, aus dem kuffer gezogen, weil er hat eine Idee Und was jetzt kommt, das sehen wir jetzt. Ja. Hm. Böse Lugmela. Wir haben die Sternenbohne. Gut gemacht. Ein Sternenbohnenimitat, was für ein billiger Täuschungsversuch. Hey. Mario. Hä? Was machst du denn hier? Siehe einen, das ihr verloren habt. Was? Ich soll Prinzessin Peach zurückgeben? Hm. Ich werde die Prinzessin doch niemanden geben, der falsche Sternbohnen verteilt. <lacht> Ihr seid doch selbst schuld, gibt's einfach auf. <lacht> was, was machst du so? <lacht> was soll das? Prinzessin Peach doppelt? Die entführte Prinzessin war in Wirklichkeit ein Imitat. Ich dachte schon, dass so etwas passiert und habe eine Puppe anfertigen lassen. Und du bist voll darauf eingefallen. Mhm. Aus irgendeinem Grund habe ich einen Italienischen Akzent. Mhm. Oh. <lacht> Kicher. Tja, Mario, lass uns verschwinden. W wartet! Ah, aber egal, was passiert, Prinzessin Peach bleibt bei mir. <lacht> Nee. Hey Peach. Mario, danke. Ich wusste, du würdest mich retten. Ja, ich weiß. Schwarz. So. <lacht> also. <Alter>. Oh, super. <lacht> Endlich die Sternbohne und Peach. Vereint in meiner Hand. Die Peach fällt schon mal eine ziemliche Überraschung. Pah, diese Pappnasen. Aber ja, habt es auch faustig hinter den Ohren, Prinzessin. <lacht> Nur eine Frage. Wieso haltet ihr, stelle ich die Hand vor den Mund? Versteckt ihr etwas? Nein. Ah, eine Kakerlake! Nein, war Warte mal, ich habe doch gar keine Angst vor Kakerlaken. Krankfried? Hast du das gesehen? Jawohl! Ganz genau. Krankfried? Jawohl. Verdammt! Aber oh, das ist mir jetzt aber peinlich. <lacht> Diese Betrüger! Oh Gott! Oh Gott! <lacht> Hilfe, Hilfe! <lacht> Schnell drück A! <lacht> okay, du bist allein. <lacht> äh, ich muss dein Kleid tragen. <lacht> ja, das das war doch irg irgendwie klar, ne? Ja. Dass das ist irgendwie passiert. Aber komm, es war lustig. Äh, ja genau, das solltest du tun. Du sollst dir alles alles anmachen. Um <lacht> final Fantasy 7 Rückblenden bekommen. Ja? Ja, weil ob ihr es überhaupt noch nicht klaut? Der Aufkader von Final Fantasy VII musste auch mal ein Kleid tragen. Echt? <lacht> das Block erschienen. Ja, gut, ey. Boom. Nochmal. Ja, die wollen ja nicht überleben, oder was? Ne, das also, hat ja nach oben. Na gut, alles was ich jetzt machen muss, ist einfach nur hier überleben, ne? Hier gibt's keine Gegner, also brauchst du keine Sorgen machen. Ja, alles klar. Aber hier gibt's Generatoren, die du anmachen solltest. Oh, ich kann das. Uff, zum Exponieren bringen. Hey, Wir Wie haben die das überhaupt gefunden? Ich dachte, der ist kaputt gegangen. Das ist halt, halt diese Frage, die ich mich stelle. Boah. Boah, Steuerkreuz. Boah, Steuerkreuz. Oh. Das ist ein Block. Da oben. Da mir all das Loot. Loot, loot, loot, loot, loot, loot, loot, Lut, loot, loot. Also da lieber brauchen, oder? Ja wir brauchen ja noch einen saft ja, locker herstellen jetzt ja zappels ultra -Pilzo. super, -Pilzo. super -Pilzo. Ja, ich hoffe ja mal du kommst hier und rennst mich irgendwann sonst werde ich ja probleme kriegen Ich bin mir sicher, dass es dir ganz, ganz gut geht, weil es kann dir nichts passieren. Ah, ich meine ja nur, Bausemiller Miller und Krankbritze sind hinter dir her, aber sonst ist alles in Ordnung. Ja, sie doch nur hier die Erzbeine hier in diesem Spiel. Also. <lacht> ja, guck mal nach, da, da ist die Sternenbohne. Die schnapp ich dir. Oh, yeah. Du erhältst die sternbohne zurück. einfach vom Schiff Ja, jetzt raus hier. <lacht> der kerl hat die steckenbohne schon wieder Schnell hinter hinterher nein wir nehmen kurs auf das pilzkönigreich das Pilzkönigreich. können königreich äh. Hallöchen. Na? wunderbar luigi wie geht's der sterben ohne Ah, ne, oh. Super. Luigi's Landebahn? Oh. Was war das? Wo lande ich jetzt? Ob es Luigi wohl schafft, hier zu landen? Ja, ich hoffe nur, die Flucht mit ihm gelingen. Hm? Da, ah, ich, ich sehe ihn. Ah, das würde wohl sein. Oh, oh, oh stylisch oh prinz marmek ah, glitzer <lacht> landung erfolgreich und die sterbenbrune habe ich auch ich habe sie ganz alleine geholt wunderbar Na nur, was ist mit luigi da drüben es scheint es ist er ist da drüben not gelandet Aha. Ja? <lacht> also wirklich ein Tölpel, aber was war ein amüsant Schätzchen. Ah, den Rest überlasse ich dir. Muss jetzt heim und der Sternbohne einen sicheren Ort bringen. Okay. <lacht> Glitzerchen. später. Mario, dieser Ort ist Gift für den Körper der Prinzessin. Wir gehen schon mal vor zum Palast. Hä? Okay. Pass gut auf, Luigi auch. Alles klar. Lass uns gehen, Prinzessin. Musik im Winter kommt mir irgendwie bekannt vor. Naja, es ist, halt, ist halt dieselbe Musik, als wir Mami zum ersten Mal getroffen haben. So, okay. Wir sind wieder im Gröltal. Ich muss dich jetzt finden. Oh. Ja. Hm. Unter dem Tor, Im <lacht> Sand untergetaucht, ey. Okay, wo sind wir denn hier? Gröltal. Landeplatz. Als Gebiet. Mein Bruder, wo bist du? Bist du schon tot? Ich bin nicht eigentlich an erster Stelle, ja? Von den Bildern. Hä? Ich bin links, auch also gerade an erster Stelle, ja? <lacht> ja, links. Hallo. irgendwo da bin ich untergetaucht. ja hm, warum hat er die gebetet? hier das war dieser grüne typ was bedeutet dass ein roter kollege nicht fern ist soweit so gut Fessel, den kerl hier ja, Fessel in Kälde. Ich glaube, die heißt ja der oder die heißt so Fessel. <lacht> komm her. Was? Hm. Staubtrocken. Die schnappe ich mir. Ein Staubtrocken. Wart. Aua! Alter, ist das ist scheiße. Aber sie sind ziemlich schwer auf der Brust. Aua! Machen da mal ordentlich Schaden! Alter. Oh mein Gott, der kam auf mich zu. Hat wie wie kein Cooper angreifen. Er geht auf den Kampf. Ah, Hilfe, nein, nein, Hilfe, Hilfe. Auf ja dem wow, boden wow. ja, so wieder oben kommen, ja es gibt keinen weg nach oben bin ich bin hier für immer gefangen ey ich so ein Dreck so ein Dreck äh, na ich <lacht> fand ich doch voll gruselig komm in mein Mund so. Gröltal Höhle. Boom. Äh. Luigi! Warte, hm. also, mein Bruder, ich befreie dich. Hey, mein Bruder. Mario. Luigi! Oh. Oh, Mal wieder sehen, mein Taschen ist schon ganz nass vertreten. Roter Mann, ich habe dich schon erwartet. Schatz, was ist das für ein Krach? Was zum Mann. Schatz? Das ist kein Ort für uns. Lass uns irgendwo hingehen, wo wir ungestört können. Ja. Was heißt ihr? Schatz, so <lacht> etwas haben wir jetzt keine Zeit. Das ist Birdo. bei meinem Einstellungstest hat sie nur bis Noten erreicht. Schatz. Nimmt mich nicht bürde sondern Bördi! Namen tun wir nicht zur Sache. Und jetzt macht euch bereit. bereit für die Kraft des neuen Teams. Die Kraft der Liebe, oder? Oh Mann, im Moment ist jeder Art von Kraft recht. Liebe oder sonst was. Auf jeden Fall seid ihr jetzt dran. Und ihr kommt jetzt auf jeden Fall erstmal in die Suppe. Das werden wir sehen. Das wird jetzt auch unser letzter Kampf gegen ihn sein. Ich vermisse ihn schon, Ich vermisse ihn schon ein wenig. No. So. Hm, äh, er scheint wohl, wohl wirklich was dazu gelernt zu haben. I, eigentlich nicht. Doch man äh. au aua. <lacht> Nein, er hat den Pizza geklaut. Ich kann das wagen? Ja, nichts abgezogen. Du drückst dich B. Ich drück B. Siehst du? Endlich mal. Oh Gott, hoch. Aber das ist gefährlich, Mann? Ich weiß. Geh weg. Und zurück, Mann. Ah. Ups. Hm. Jetzt durch B. Boom, oh. boom, ha, es gestand. Oh, sehr gut. Okay, noch sechs Angriffe. Aber. Nimm hm. mal die Map. Du hast immer noch auf Zeitlupe. What? Komm zu mir, Darling. Es ist aus. Oh, nein, nein, nein, nein, nein. nein, nein. Ah! Das. Was zum... Kommt der jetzt mächtiger als hier zuvor? Vorsicht. Naja, ja, gehen nicht kaputt, Allo, ja die Ja. Moment, das Eis zweimal gesprungen. Hast du es gesehen? Ja. Da ist er. Hey. Was zum Teufel war das gerade? Wo war ich? Warum war auf einmal alles so dunkel? Also, du hast hoffst du immer noch auf Zeitlupe. Ja. Das ist alles drei. Oh Gott. das alles noch frei? Hat ja auch schon aber geh weg! Fass mich nicht an! Nein! Nein! Hey, mein Hammer! Aua! Na warte! Den schnappen wir uns! Der bei Mario. Der hat mein Hammer geklaut, Mario! Mein Mario klaut hammer. <lacht> da ist weg. Ihr habt meinen Schatz. Na wartet! Oh uh oh. Ich glaube ich glaub, sie ist sauer. Nein. Ich glaub man hat jetzt gar Nein! Ich glaube, sie ist sauer! Keine Ahnung! Aua! Noch mal gestorben, äh, man, Mann, was denn da? Ich weiß, oh nein, ja, ich kann mich nicht verteidigen. Ah, wo bin ich? Autsch. nein, sie hat die Energie geklaut. Es war furchtbar. Ich einer wunderschönen blumen wäre. <lacht> ja. ah. da, ich gebe dir Pilz, kommst du zu ins Leben. Ah, du hast dein Hammer wieder. Aber die ist einfach. Alter! Wir b drücken müssen. Ja. Ja, wir vorbereiten Ich glaube, wir sollten erstmal ihre Verteidigung senken. Das schon ganz am Anfang. Schon weg. Ist schon wieder weg. Ah, die ist die, die, ist, die, ist, die, ist, die ist voll pissig, weil wir Claude besiegt haben. Ja komm. Haben wir jede einzelne? Über Alter. Schaden. Alter! Yes! Mm, Warte. 103! Doch, was? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Gott! Vorsicht! Nee, die Verteidigung ist nicht gesenkt. <lacht> Verdammt. Ah. Ah. Ah. Okay. Toll, sie ist down. ultra 5, einmal grüner Pfeffer. Gefahr, sehen, aber Alter, ja. 1400. Ah. Hab... Jetzt so. yes, Verteidigung plus 5, Verteidigung. Oh, ich keine. Ahnung. Oh, oh. Oh, okay. oh Mann, wir haben ja nicht zu nichts zunächst gebraucht. Du bist gefeiert. Heißt du, ist es aus? Oh mein, ich bin entsetzt! Das ist bestimmt eine Prüfung des Schicksals. Wenn ich diese Prüfung beschädigt, schaffe ich es auch ein Star zu werden. Männer! MÄNNER! Was? <lacht> MÄNNER. Naja. Naja, wir haben ein Ziel. Nachdem das äh, aus der Welt geschaffen ist, äh, Claude kommt übrigens jetzt auch nicht mehr zurück. Oh Mann. Ich weiß, mit dem hatten wir viel Spaß. Ja. Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung mit ihm. Ich nicht. Wirklich nicht? Wo sind wir denn jetzt hier? Ach so, ich weiß, wo wir sind. Ich glaube, wir sind wieder am Anfang. Wir auf äh, nach Schloss Bonia müssen wir hin. Ja, da können wir ja direkt den Saftchen noch erstellen, oder? Ja. Oh, okay. Oh, oh, oh, oh. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, oh, lauf. Oh. oh nein! Nein, er hat uns erwischt. Na komm, die schnappen wir uns. Bam! Hau zu, mein Bruder! Hau zu. Hau zu! Oh, oh. Nein! Ich hab dich gesehen! Willst du nicht ernsthaft auf den springen oder? Nein. Uh, uh. Ich will meinen Stock hauen. Uh. Stock? Oh, oh. Mann! Ich oh. <lacht> oh. bin gefallen und ich komme nicht wieder nach oben. Uff. Was zum. Hier passiert. Oh mein Gott! Ja, das zweite Mal hat die alles kaputt. Der Zorn des Him Himmelsgottes. Der, Him der Himmelsgott zürnt uns. Das ist das Ende. Fleht, solange ihr noch könnt. Alter. Alter. Was war das denn jetzt? Da hat sich jetzt gerade angehört, so, als ob hier irgendwas explodiert ist. Oh nein. Nein, nein, die Brücke ist zerstört. Ich glaub, nein. Ich glaube, wir haben hier in Real Life irgendwo was. In die Luft gejagt. Ja, die haben auch mit ihren luft da umgefeuert. Ach gut. Oh Gott sei Dank, wir kommen rein. Ach, hier voll, voll die entspannte Musik und draußen alles kaputt. Ja, ja. Komm, wir machen es auf den letzten Saft. Ja, noch... Der Lachbohnensaft. Warte, warte. Ja, wirklich. Okay. Oh, Kaffee. Kaffee. Kaffee. Schupp, das ist das ist Kakao. Nice. Ja. Lachbohnensaft. Ah. Es scheint, als wäre der letzte neue Saft bereit zum probieren. Zum Schnorren meinte <lacht> ja, also der letzte Test, genau. Lass mich ein Schluck probieren. Hm, zu diesem Geschmack fällt mir nichts ein. Vielleicht liegt es daran, dass es der letzte ist. Sie übertreiben, Chef, nimm das zu. ist seine meiner kleinen bla Blablabla, bla. hier nützlich da. Du hältst den gameboy Horror SP. Was? Nun, das war der letzte Saft, den ich hier probiert habe. Wahrscheinlich ich auch sobald nicht mehr wiederkommen als besitzer werde ich also im laden diese zurücklassen Was? wenn ihr traurig seid und euch einsam fühlt seht dieses bild an und denkt an mich der laden wirkt jetzt auch viel freundlicher oder das ruiniert die ganze atmosphäre <lacht> der laden ist ruiniert <lacht> kommt zurück Baby. Hat er auch gesagt Oh mein Gott, wir haben wir haben genau wir haben genau ja. gleiche HP und gleich, gleiche BP. Aber ich habe noch, ich bin ein Level unten. Ja stimmt, du bist ein Level unter mir. Äh, Kleidung, äh, Double Ich äh, hole stets seltene Items vom Monster. nämlich nehm Das, das nehme ich. Habe ich habe ich drauf. Und was mhm. macht denn der Lachbone? Sagt äh, BP plus vier. Ich will das. Also. das weil ich nutze viel mehr BP als du. Ja, hier ist wieder alles vernünftig verwüstet. Wie viele Minuten haben wir? 22. Äh, sollen wir beenden oder sollen wir weitermachen? Wo kommen jetzt noch? Naja, äh... Ich äh es kommt nicht mehr viel, es kommt nur noch ein großes Gebiet. Ich würde mal sagen, wir beenden den Part hier, was es jetzt hier, hier aus sich hat, weil die Stadt schon wieder vernichtet ist. Ist das eben im nächsten Part. Bis dann und ciao.